Herzlich willkommen hier bei Red Wagon! Und heute mal wieder eine Afterpatch-Variante des Duplication Clitch! Ja, wir wollen heute. Diesen Energy duplizieren. Was braucht man dafür? Eine Basis. Dann brauchen wir ein Energy RH8. Dann brauchen wir das Fahrzeug, was wir duplizieren wollen. Und ganz wichtig: In diesen brauchen wir einen Freund. Und an meiner Seite, der mir jetzt hilft, ist der Zimmerzocker. Den könnt ihr ruhig ab, äh, den könnt ihr ruhig abchecken und abonnieren und liken. So dann fangen wir an. Wir fahren den LGRH8 aus der Base. Lassen einfach da stehen und laufen einfach in wieder rein. So unten angekommen müssen wir jetzt zum Planungsraum. In den Planungsraum angekommen müssen wir jetzt eine Vorbereitung starten. Oder ein Raub. Ich starte dafür den Lauschangriff. So, und jetzt kommt euer Freund im Spiel. Euer Freund muss jetzt einen Job für einen Titan starten. Und der Horster sein. Wenn er in diesem Job ist, muss er euch Bescheid geben. So, wir haben den Bescheid gekriegt, dass er drin ist. Also drücken wir die PSN-Taste PSN -Taste und join ihm über die Party nach. Jetzt kann euer Partner wieder verlassen und ihr bleibt in dieser Meldung. So, er hat den Job verlassen und wir drücken das einmal X. Ja, und jetzt, dass die Sitzung nicht existiert und diese tun wir auch mit X fortfahren. Jetzt müssen wir wieder im Planungsraum auftauchen. So wie bei mir hier. Jetzt rennen wir zu dem Fahrzeug, was wir duplizieren wollen. Bei eurem Fahrzeug angekommen, fährt ihr jetzt das runter zum gelben Punkt. Dann stellt ihr das Auto so hin, dass die Fahrertür blockiert ist. Daran sieht man, dass der Beifahrer aussteigt. So, jetzt holen wir uns das nächste Auto für das Beifahrertür abzusperren. So, haben wir das Auto so hingestellt, wie ich es habe, dann ist die Beifahrertür auch abgesperrt. So, schaltet euch hier hin und drückt einmal Dreieck. Und wenn ihr rein teleportiert wird, dann ist alles richtig. So, stehen wir in den gelben Kreis, drücken wir die x und die Dreieck-Taste gleichzeitig. So dass ihr in das Auto rein teleportiert wird. Und, und das dann draußen zu stehen habt. So. Jetzt haben wir das Kennzeichen von den lgrh 8 Bestellen wir unsere Mobilkommandozentrale und fahren das mit Auto kurz rückwärts, dass es auch an der Straße spawnt. Ist er ist der gespawnt, fahren wir hin und fahren den einmal rein. Ist ein Auto drin, ersetzen wir es. So, jetzt haben wir das Auto einmal wieder raus. So, jetzt gehen wir zu Fuß wieder raus. Jetzt, als letztes, tun wir uns noch ein ltrh 8 bestellen. Ist dieser ltrh 8 angekommen, kommen wir ihn einfach in die kommende Zentrale herein und ersetzen das Fahrzeug, was da drin ist. So, das war's, viel Spaß beim Klitschen, nicht vergessen zu liken, das war ein schwerer Part, viel Schweiß reingesteckt, ich hoffe ihr habt Verständnis und liked, wenn ihr neu auf meinem Kanal bist, dann lass ein Abo da, und um nicht mehr zu verpassen, drücke die Glocke, und wenn du meinst, ich bin dumm, hässlich und kann nichts, dann dislike mich, ich habe auch damit kein Problem. Ich verabschiede mich, euer Red Dragon.